Eine funktionierende IT ist elementar für Ihren Unternehmenserfolg. Doch dafür müssen die Systeme laufen und jederzeit verfügbar sein. Die zunehmende Digitalisierung verlangt nach neuen Kompetenzen. Gleichzeitig werden IT-Landschaften immer leistungsfähiger und komplexer. Ihre Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung kostet immer mehr Zeit. Auch die Bedrohung durch Cyberattacken wächst und mit ihr der Handlungsdruck. Die IT nimmt immer mehr Raum ein und Ihre Beherrschung wird zur täglichen Achterbahnfahrt. Das kostet Ressourcen, die Sie für Ihr Kerngeschäft effizienter nutzen könnten. Wünschen Sie sich dann nicht einen starken Partner, der für Ihre Entlastung und Sicherheit sorgt? Der verlässlich ist und das nötige Know-how mitbringt? Der Sie gezielt unterstützt und individuell berät? Einen Partner wie wir. K&P Computer mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, der Sie mit einem ganzheitlichen Dienstleistungsspektrum über die gesamte Customer Journey begleitet. Gemeinsam mit Blue Consult, den Architekten für Ihr digitales Business, entwickeln wir individuelle Lösungen für Ihre zukunftsträchtige IT-Landschaft. Zusammen bieten wir Ihnen Leistungen, die sich optimal ergänzen und keine Wünsche offen lassen. Profitieren Sie von unserem 360-Grad-Service und unserer Expertise. Wir begleiten Sie auf Ihrem individuellen Digitalisierungsweg. Zuverlässig, schnell und immer da, wenn Sie uns brauchen. Mit unserer einzigartigen Serviceorganisation und dem internationalen Partnernetzwerk sind wir weltweit vor Ort für Sie im Einsatz. So sind Sie bestens gerüstet für kommende Herausforderungen. K&P Computer und Blue Consult – wir sind die Partner für Ihre digitale Zukunft. Sprechen Sie uns an!